Fange ich alleine an. Herzlich willkommen auch du und du und du. Mhm. Ich bin Lukas. Ich schaue gerne Filme und ich gehe gerne ins Kino. Ich war letztens auch wieder im Kino und habe mir angeguckt Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Mhm. Der neueste Asterix-Film, der mal nicht auf einem Asterix-Comic basiert. Mhm. Und darin geht es ja darum, äh, um Miraculix, den alten Zauberer, hm? den Druiden. Der ist ja noch für sein Alter ganz schön rüstig. Und er hüpft da so von Baum zu Baum und mit einem Mal fällt er runter hm? und bricht sich ein Bein. An sich ja nichts Schlimmes, aber für ihn ist das ein Zeichen, dass er zu alt ist. Denn Druiden fallen nicht von Bäume, sagt er so. Also müssen Asterix, Obelix... Und Miracolix quer durchs Land reisen, um einen Nachfolger für ihn zu suchen, den er das Geheimnis des Zaubertrankes anvertrauen kann. Eine große Reise steht also an. Das Ganze wäre ja gar nicht so schlimm, wenn es nicht auch noch Dämonix geben würde. Dämonix ist ein alter Kumpel von Miracolix. Die sind beide zusammen zur Druidenschule gegangen. Also ist er auch schon ganz schön alt. Und ein bisschen Plimplim. <lacht> ja, der hat sich nämlich... Also der hat damals, wo die zur Schule gegangen sind, äh, den Wettbewerb zum besten Druiden gewonnen. Gegen Miraculix. Mhm. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber das war so und wurde zum besten Druiden gekürt. Krass, oder? Tja, leider ist ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen. Der Gute. Der hat nichts mehr auf die Ketten gekriegt seit damals. Und Miraculix... Der ist ja dank des Zaubertranks weltberühmt geworden. Mhm. Also, äh, setzt der Dämonix natürlich alles dran, um das Geheimnis des Zaubertranks zu erfahren. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Römer und die Piraten. Und es ist eigentlich ein tolles Abenteuer. Geht mal rein, es läuft jetzt noch im Kino. Asterix im Land der Götter, wollte ich sagen. Aber, <lacht> Das war ja der vorige Film. Nein, Asterix und das Geheimnis des Zaubertrankes. Jetzt im Kino. Schaut mal rein. Ja. Ah. Hallo. Hallo, Maria. Du kommst zu spät. Ja, tut mir leid. Ja, die Sendung hat schon angefangen. Also, oh. Leute, das ist Maria. Hi. Hallo. Ja, äh, Maria, ich habe schon gerufen. Ich habe nichts gehört. Hm, okay. Gut, also ich erzähle gerade darüber, dass es demnächst einen tollen Film im Kino gibt. Weißt du noch? Ah, ich glaube... Der startet am 4.4. Achso, Unheimlich perfekte Freunde? Genau, Unheimlich perfekte Freunde. Statt. Hättest du auch gerne einen Doppelgänger, Maria? Ja, das war cool. Der für dich in die Schule geht? Ja. Ja? Gute Noten schreibt und so. Genau, darum geht es nämlich in dem Film. Da gibt es zwei Freunde... Einmal Emil und Friedo. Mhm. Und äh, einer von beiden ist gut in der Schule. Und der andere nicht so gut. Nö, genau wie ich. Mhm. <lacht> ja, äh, und natürlich wollen die Eltern, dass man aufs Gymnasium geht und viel lernt und Geige spielt und so einen ganzen Kram. Was ja auch wichtig ist. Mhm. Aber was wichtig ist und was Spaß macht, sind nicht immer zwei, zwei gleiche Schuhe, ne? Ja, also nicht immer zur Schule gehen. Ja, naja, jedenfalls äh, entdecken die beiden auf einem, was ist das, Spiegelkabinett oder sowas. Ja, auf einem Jahrmarkt auf, beim Spiegelkabinett, glaube ich schon. Einen geheimnisvollen Spiegel. Und äh, der eine schaut ihn rein und plötzlich entdeckt er sein, natürlich sein Spiegelbild. Aber das Spiegelbild fängt an mit ihm zu reden. Mhm. Das, das quatscht. Ist... Ja. Und... Das Beste ist, er kann sein Spiegelbild aus dem Spiegel rausholen. Ja. Und das Spiegelbild geht für ihn zur Schule, schreibt gute Noten. Ja! Wer hätte das nicht gerne? Fridolin muss viel disziplinierter werden. Mhm. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt es aber auch an ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. habe ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Der neue Film von Markus H. Rosenmüller. Hallo Friedo, ich bin dein Spiegelbild. Da bin ich. Zu deinem Dienst. Ich bin perfekt. Stell dir vor, du schreibst nur noch Supernoten. Ab morgen bis zum 1 a schüler Würdest du mich in die Schule gehen? Freiwillig? Gerne. Das wäre Mega. Ohne hier zur Schule zu gehen. Noch zehn Minuten. Fertig! Das ist alles richtig. Das müssen wir feiern. Doch kein Plan ist perfekt. Die Augen für dich in der Schule? Und alle denken, du wirst plötzlich so ein Superstreber. Wo hast du den her? Na, ihr Luschen. Sie sind gefährlich. Mitnehmen. Der einzige Weg, perfekt zu sein. Guten Morgen, Frau Clarita. Unsere ganze Klasse ist verschwunden. Bist ja? oh. du selbst zu sein. Einer von uns beiden ist hier überflüssig. Das ist mein Zuhause, nicht seins. Die ganze vierte Klasse ist auf einmal so. Wir müssen unsere Klasse retten. Yes. Unheimlich perfekte Freunde Leopold, Fetzt nicht das Ding, sorry Demnächst im Kino Und auf jeden Fall wird das bestimmt ein spannender Film Ab 4.4. im Kino Schaut doch mal rein Ja Okay Gehst du mit mir ins Kino? Ja, gerne Okay na, dann können wir ja nachher berichten, wie der Film war. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ja. Na? Tschüss! Tschüss! Tschüss.